Die Brunnen des Heils. Jahrzehntelang lag ja ein wichtiger Fokus der Entwicklungshilfe, vor allen Dingen auch in afrikanischen Ländern, darauf, Brunnen zu bohren. Wohl auch in der Hoffnung, mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser den Menschen in den Regionen ein Stück weit Heil zu bringen. Bringen Brunnen denn Heil, Herr Schnabel? Brunnen können Heil bringen, aber Brunnen sind mehr als technische Anlagen. Heute verstehen wir Entwicklungszusammenarbeit viel ganzheitlicher als noch vor 30, 40 oder gar 50 Jahren. Damals nannten wir es ja auch noch Entwicklungshilfe. Ich nehme Ihr Beispiel von dem Brunnen gern nochmal auf. Es gibt die Erfahrung, dass solche Projekte, wenn man sie durchführt, ohne vorher ausführlich mit den Menschen zu reden, Bedürfnisse zu analysieren, nur schiefgehen können. Bohren Sie einen Brunnen vor einem afrikanischen Dorf und leiten das Wasser in jedes Haus, wie das bei uns der Fall ist, werden Sie ganz oft feststellen, die Wasserleitungen sind nach fünf Jahren unbrauchbar. Warum? Nicht, weil den Frauen, den Menschen in dem Dorf nicht an sauberem Wasser gelegen wäre, aber weil man die ganzen sozialen Umstände nicht mitbedacht hat. Für die Frauen in diesen traditionell sehr patriarchalischen, männerdominierten Gesellschaften, ist der Gang zum Brunnen ein Freiraum. Man geht dahin, das dauert zwar oft eine Stunde und die ganze Stunde muss man dann ja auch das Wasser wieder zurückschleppen. Aber dort am Brunnen passiert etwas Soziales. Die Frauen treffen sich. Es findet eine Art Picknick statt. Man kann sich unterhalten und dann kehrt man wieder in die beengten Wohnverhältnisse des Dorfes zurück, wo man immer die Männer um sich herum hat. Aber da war der soziale Freiraum. Hat man die Wasserleitung und schafft nicht gleichzeitig neue Möglichkeiten des sozialen Austausches und Schutzräume für Frauen, dann können sie das Wasser nicht genießen. Dann hat es kein Heil gebracht. Ähm, Herr Schnabel, was denken Sie, was können wir denn als Christinnen und Christen oder vielleicht auch allgemeiner gefasst als Glaubensgemeinschaften dazu beitragen, ähm, dass es eben nicht mehr um die Hilfe geht, also der reiche Norden hilft dem armen Süden, ähm, sondern haben wir vielleicht ein anderes Verständnis? Also wie können wir, was können wir dazu beitragen? Zwei Dinge. Zum einen auf der ganz theoretischen Ebene. Unsere Begriffe, die biblischen Begriffe, sind ohnehin schon immer ganz inhaltsvoll. Nehmen Sie Frieden. Das ist mehr als Abwesenheit von Krieg. In Shalom, da steckt Segen drin, da stecken heilvolle Beziehungen drin. Und eben in Heil, steckt auch sehr viel mehr drin als nur Gesundheit oder, wie gesagt, dieses rein technische Denken, das unsere westlichen Gesellschaften doch sehr stark prägt. Heil ist immer die Ganzheit der Person in der Ganzheit der Gemeinschaft. Wenn da Schalom ist, dann ist auch Heil. Und das andere auf der praktischen Ebene ist unser Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit. Die kirchlichen Hilfswerke, Brot für die Welt. Miserio, unsere Missionswerke, haben schon immer gesagt, wir begegnen einander nicht als Helfende und Hilfsbedürftige, sondern wir begegnen einander als Christen, als Kinder Gottes, als Geschwister auf Augenhöhe und fragen einander nach unseren Bedürfnissen, hören einander zu und lernen voneinander. Das ist dann im guten Sinne auch einander helfen, aber es ist vor allen Dingen sich gemeinsam fortentwickeln und darum sollte es uns gehen.